Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Vlog. Ich bin gerade ein bisschen on the road, sage ich mal. Ich erkunde nämlich gerade ein, ein Grundstück für unsere Webserie Verstaubt sind die Gesichter für die fünfte Folge. Da brauchen wir ein Gelände, was so ein bisschen Ostfront-tauglich ist. Wir haben auch eins gefunden. Aber erstmal möchte ich ganz allgemein was zu Drehorten sagen. Das ist nicht immer ganz einfach, einen guten Drehort zu finden. Und wenn man einen gefunden hat, bleibt es ja nicht dabei. Wenn man jetzt nicht Guerilla-mäßig einen, einen Kurzfilm drehen will, das heißt ohne Erlaubnis einfach aufs Gelände geht und drehen will, dann äh, muss man schon viele Sachen, ähm, sage ich mal, machen, als, als Vorleistung, in Vorleistung gehen, um dann auch wirklich äh, offizieller drehen zu können. Man muss erstmal beim Ordnungsamt anfragen. In großen Städten ist es meistens einfacher. Aber wenn man jetzt tatsächlich irgendwie auf dem Land ist, wo es halt Gemeinden gibt, die äh, jetzt nicht so riesige Verwaltungsgebäude ähm, haben und nicht so, nicht so viele Beamte, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig den Zuständigen zu finden, gerade wenn auch das Gelände der Stadt nicht gehört. Da muss man den Eigentümer herausfinden. Und das ist immer nicht ganz so einfach. In meinem Fall war es ein bisschen einfacher, weil es äh, ein, ihr seht es da hinten im Hintergrund ein bisschen, ein, ein kleines Waldstück ist. Und bei Waldstücken ist es so ganz oft, dass man sich an das Forstamt wenden kann. Und das Forst, Forstamt ähm, kann dann dann Kontakte weitervermitteln zu den privaten Eigentümern. Deswegen äh, muss man, wenn man sowas, so einen Schritt gehen will, meistens immer ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ein bisschen Zeit. Weil gerade die Ordnungsämter wollen äh, ein Exposé haben, die wollen wissen, was, was wird in dem Film, was wird da passieren, was soll gedreht werden. Und vor allen Dingen wollen sie den Zeitraum wissen. Und auch wenn man das alles abgeschickt hat, kann es das sein, dass es einfach eine Weile dauert, bis die sich melden. Bis man den richtigen Verantwortlichen an die Strippe kriegt. Äh, die Kontakte laufen meistens über E-Mail. Und ihr wisst ja selber, das sind immer ein bisschen Zeit in Anspruch. Deswegen rate ich euch, wenn ihr kurzfristige Projekte machen wollt, auf gar keinen Fall kurzfristig äh, irgendwie sich bei den Ämtern melden. Das muss lange im Voraus äh, geplant sein und bei kurzfristigen Projekten wirklich irgendwie auf Privatgelände zurückgreifen, was ihr kennt. Natürlich darf man im, im öffentlichen Raum auch in gewissen Maße filmen. Wenn ihr also jetzt keine große Filmtechnik aufbaut ähm, oder Straßen sperren müsst, was man natürlich alles machen kann, man kann äh, sich gegen eine Gebühr für eine bestimmte Zeit Straßenabschnitte sperren lassen. Das kann man machen. Aber wenn ihr das alles jetzt aufgrund der Kurzfristigkeit nicht schafft, darf man im öffentlichen Raum auch mit einer Handkamera natürlich drehen. Solange man jetzt sich nicht auf Privatgelände befindet oder einen Eingriff in den Straßenverkehr macht oder oder ähnliches, also für so kleine Projekte ist das mal okay. Aber für sowas, was wir jetzt hier machen, wo wir äh, Zweite weltkrieg äh, äh, Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg erzählen, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir Anscheinwaffen haben, Uniform mit Abzeichen und so weiter. Das ist dann alles nicht so einfach. Entschuldigt bitte, es ist ein bisschen Wind hier. Es ist hier äh, märkisches Land. Weht die, die Luft einfach rüber. Ähm, ja, ich wollte euch mal kurz zeigen, was wir hier so haben. Wenn alles klappt, werden wir auf diesem Gelände hier drehen können. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Also, im Fall von uns jetzt von Powerlight Works ist äh, natürlich die Schwierigkeit da, dass das Gelände hier in Brandenburg ist und äh, der Kameramann und der Produzent Adrian, die nicht hier in, in der Nähe von Berlin sitzen. Das heißt, dass ich hier rausgehe und ein Video für die beiden gemacht habe, um zu zeigen, wie ist das Gelände, was sind kameratechnische Möglichkeiten, wie sieht es logistisch aus, kann man hier rauffahren, geht es nicht, was darf man hier tatsächlich, was darf man nicht. Und in der Regel hat man dann irgendwie noch ein, ein Treffen mit dem Privatbesitzer oder irgendwie kriegt Richtlinien, was erlaubt ist und was nicht. Und da sollte man sich tunlichst dran halten, wenn man hier vielleicht nochmal drehen will. Aber das sind alles so Sachen, die ich den den Teamkollegen kommunizieren muss und heutzutage ist es mit einer Handkamera ja simpel. Man zeichnet alles aus, probiert schon mal ein paar Blickwinkel aus, was funktioniert durch die Kamera, was nicht und das ist natürlich dann wichtig zu wissen für die Entscheidungsfindung, welche Location nimmt man jetzt, also speziell für unseren Fall, für die fünfte Folge haben wir jetzt drei Location in der engeren Auswahl, das hier ist eine davon und es wird sich zeigen, welche wir jetzt nehmen werden, das werden wir im Team besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich kenne das Gelände hier sehr gut, ich bin hier irgendwie in der Nähe auch, äh, nicht ganz in der Nähe, aber so ein bisschen in der Nähe auch aufgewachsen. Wäre natürlich schön und ja, das soll es erstmal auch gewesen sein. Ich muss jetzt weiter, äh, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.